Hallo, ich bin der Michael. Ich begrüße Dich heute aus unserem Herbstlager hier in Markendorf bei Jüterborg. Wusstest Du eigentlich, dass Gott auch Pfadfinder ist? Wieso ich überzeugt bin, dass Gott auch ein Pfadfinder ist, das erzähle ich Dir gleich. Das Volk Israel, das war als Sklaven in Ägypten und Gott hat es befreit. So sind sie ausgesogen, hunderte, tausende von Leuten in die Wüste. Aber in der Wüste, da hat man keine Häuser, man ist unterwegs. Man ist in Zelten unterwegs, wie wir als Pfadfinder. So ist das Volk Israel mit Gottes Hilfe zum Sinai gezogen. Dort hat, mit, hat er mit ihnen einen Bund geschlossen und dann hatte Mose einen Auftrag gegeben, ein Zelt zu bauen, ein Zelt für Gott, in dem er mit ihnen zusammen sein möchte. Die Stiftshütte. Und zwar finden wir diese Bewegung in 2. Mose 25, Vers 8. Dort spricht Gott zu Mose und sagt, die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, denn ich will unter ihnen wohnen. Ich zeig dir jetzt das Modell meiner Wohnung, und der dazugehörigen Geräte, damit ihr es genau nach diesem Muster herstellen könnt. Wisst ihr, wieso mir das Modell des Zeltes gefällt? Durch ein Zelt hört man hindurch. So hört ihr mich, auch wenn ich im Zelt bin. Und Zelt ist ein transportabel. Wir sind also nicht an einen fixen Ort gebunden, um Gott zu begegnen. Er, er kommt immer mit uns. Warum sind wir als Pfadis gerne mit Zelten unterwegs? Nun, wir möchten gerne die Natur erleben für eine kurze Zeit einfach leben ohne Schnickschnack und hier draußen in der Natur Gott ganz besonders auf andere Art und Weise wie im Alltag erleben. Irgendwann werden alle Zelte wieder abgebaut sein. Was wir gebaut haben auf dieser Erde wird vergangen sein. Doch dann, wenn Gott wiederkommt, möchte er bei uns wohnen. Und das beschreibt der Johannes in der Offenbarung. Und zwar steht hier, dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein und er wird abwischen alle Tränen. Es wird kein Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage mehr und keine Qual. Was bisher war, ist für immer vorbei. Wir Pfadfinder hier aus Markendorf möchten dir heute ganz besonders Gottes Segen wünschen, dass du ihn heute auf neue Art und Weise erleben darfst.